Hey Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge unseres Formats Let's Talk Football. Heute geht es mal um die Frage, welche Altersfußballschuh passt denn jetzt eigentlich zu welchem Spieler sprich, welcher Fußballschuh hat, welche Features, die sich besonders gut für die jeweilige Position eignen. Darum soll es im heutigen Video gehen. Viel Spaß dabei und let's go! Eure Fragen rund ums Thema Fußball hier bei SPORT 2000. Bevor wir mit dem eigentlichen Video starten, hier nochmal die Info. Man kann natürlich jeden Fußballschuh auf jeder Position tragen. Das gilt es auf jeden Fall zu beachten. Es geht darum, dass man sich im Fußballschuh wohlfühlt, dann kann man da auch auf jeder Position damit spielen. Nichtsdestotrotz sind manche Fußballschuhe bei der einen Position beliebter als bei der anderen. Und manche Fußballschuhe haben einfach Features, die auf manchen Positionen besser zur Geltung kommen als auf anderen. Und wo diese Vor- und Nachteile heute liegen, wollen wir natürlich jetzt klären. Viel Spaß dabei. Starten wir mit dem Speedboot aus dem Hause Adidas. Die Rede ist vom Adidas X19. Hier im Fall haben wir den 19+. Plus. An diesem Fußballschuh ist eigentlich alles für das Thema Geschwindigkeit ausgelegt. Wir haben einen sehr, sehr leichten Fußballschuh, der natürlich optimal für das tempo tripling für schnelle Spieler geeignet ist. Wie gesagt, alles an dem Fußballschuh ist eigentlich auf das Thema Geschwindigkeit ausgelegt. Ein sehr, sehr leichter Fußballschuh. Wir haben hier auch die Speedframe-Sohle von Adidas. Sprich, die Stollen sind so angeordnet, dass man optimale Geschwindigkeit auf den Platz bringen kann. Der Schuh unterstützt dich sehr, sehr gut, ohne dass er zu steif ist. Sprich, man kann die Geschwindigkeit auch auf den Platz bringen. Eine schön hohe schön in der Ferse, dass man nicht im Schuh verrutscht. Man hat einen extrem guten Lockdown, auch in der Plus-Variante, sprich in der Latest-Variante, wo ich eigentlich allgemein eher skeptisch bin. Muss aber sagen, in der Testphase bin ich in diesem Fußballschuh absolut nicht gerutscht und hat einen extrem geilen Komfort. Wir haben hier auch eine sehr geile Polsterung in der Ferse, die ja allgemein sehr hoch geschnitten ist. Ihr merkt, die ist sehr schön weich. Und innen befindet sich eine extrem gute Polsterung, sprich hier kommt man eigentlich, bekommt man eigentlich nie Blasen, hatte ich noch nie in meiner Testphase. Das Ummaterial extrem soft, sprich man hat einen direkten Touch, und natürlich für das Tempo-Tribbling optimal geeignet, weil der Lockdown hervorragend ist, der Schuh schön leicht ist, optimale Geschwindigkeit auf dem Platz bringt und dadurch natürlich für das Tempo-Tribbling echt eine sehr, sehr gute Wahl ist. Man muss sagen, dass der Adidas X für den Fußpassform sogar für leicht breite Füße geeignet ist, sogar als Laceless Schuh, was sehr, sehr selten ist. Für mich würde ich sagen, Mittel- und leicht breite Füße, die optimale Passform mit schmalen, äh, muss man den Schuh auf jeden Fall nochmal anprobieren mit sehr breiten, das ist es meistens schwierig. Vor allem mit der Laceless-Variante, da sollte man eher zu 19.1 greifen. Da hat man auf jeden Fall genügend Platz, weil vor allem der Vorderfußbereich schön genügend Platz hat, ohne dass man irgendwie innerhalb vom Schuh rutscht. Deshalb, wie gesagt, beim 19 plus ähm, mittlere und leicht breite Füße auf jeden Fall sehr, sehr gut bedient. Sofern der Fuß jetzt nicht ultra schmal ist, kann man den Schuh auch als Laceless mit schmalen Füßen spielen. Mein Tipp bei Laceless-Schuhen, habe ich ja sehr, sehr oft schon gesagt, den Schuh unbedingt vorher mal anprobieren, nur dann weiß man, ob man wirklich die perfekte Fußform für einen raceless schuh hat. Ansonsten meiner Meinung nach die Finger davon lassen, weil einfach die Schnürung noch mal mehr Stabilität gibt. Wenn ihr aber die Möglichkeit habt, den Schuh anzuprobieren, dann macht es auf jeden Fall, weil dann ist dieser Fußballschuh auf jeden Fall ein absolutes Biest. Meiner Meinung nach der geilste Fußballschuh von Adidas. Machen wir weiter mit dem Adidas Nemesis 19.1. Dieser Fußballschuh steht für das Thema Agility. At its best, sprich dieser Fußballschuh steht fest Thema Beweglichkeit und ist auch der Fußballschuh von beispielsweise Lionel Messi oder Roberto Firmino und ich muss sagen, einer der besten Adidas Schuhe meiner Meinung nach. Wir haben hier das 360 Grad Bandage, das ist dieses V-förmige Tape-Material, das ist auch tatsächlich Tape-Material, sehr sehr dehnbar und dadurch ist der Schuh auch sehr sehr flexibel, sprich er ist angenehm am Fuß bietet aber dennoch sehr, sehr guten Lockdown, Das sitzt sehr, sehr sicher am Schuh und was auch sehr, sehr oft gefragt ist, ob dieses Tape auch relativ schnell irgendwie ausleiert oder ob die Flexibilität bestehen bleibt, hier kann man auf jeden Fall sagen, die Haltbarkeit ist sehr, sehr gut und durch dieses Tape-Material hat man auch die Möglichkeit, dass dieser Fußballschuh für mehrere Fußtypen passt, weil, wie gesagt, es sehr, sehr dehnbar ist und dadurch natürlich der Schuh an deinen Fuß angepasst werden kann. Allgemein kann man sagen, dass dieser Fußballschuh auf jeden Fall von äh, mittleren bis leicht breiten Füßen auf jeden Fall gut bespielbar sind, mit schmalen Füßen kann das auch sein, nur nicht mit sehr sehr schmalen Füßen, dann kann, man sein, dass, äh, kann es sein, dass man ein bisschen rutscht, aber für mittlere leicht breite Füße perfekt geeignet wir haben hier auch mittlerweile die Split Sole, sprich keine Mittelsohle dadurch ist der Schuh allgemein nochmal etwas weicher, was das Thema äh, Lockdown und Komfort angeht und wie gesagt, durch das sehr sehr soft Material auf jeden Fall für Spieler, die sehr sehr gerne trippeln extrem gut geeignet Perfekter Tempo-Schuh, passt sich wie gesagt sehr gut an, Ballgefühl sehr sehr angenehm, man kann Geschwindigkeit aufbauen, der Schuh ist schön leicht, deshalb auf jeden Fall für alle tempo geeignet. Ist wie gesagt auch nicht ohne Grund der Fußballschuh von Lionel Messi. Wir haben natürlich zu diesem Schuh auch ein ausführliches Video gemacht, sogar mittlerweile zwei, um auch die Langzeitwirkung zu haben, ob die Haltbarkeit von diesem Schuh mitmacht. Und hier kann man auch mal vorwegnehmen, der Schuh bzw. allgemein die Schuhe von Adidas sind sehr sehr gut verarbeitet, hier kann man immer eine gute Haltbarkeit erwarten. Man muss natürlich auch passen, auf Kunst, da gibt es natürlich Verfärbung, vor allem hier im, äh, Fersen, äh, im Vorderfußbereich, wo quasi die Sohle mit dem Obermaterial verklebt ist. Das ist auch wirklich die Angriffsfläche Nummer 1 auch beim Nemesis, dass es hier am schnellsten zu Verschleiß kommt, aber ist auf jeden Fall sehr, sehr gut ver äh, verklebt. Deshalb spiele ich den Schuh sehr, sehr häufig und habe da jetzt noch nie so ein Riesenproblem Problem mit gehabt, was die Haltbarkeit angeht. Aber allgemein gesagt, auf jeden Fall äh, dieser Schuh perfekt für Spieler, die gerne trippeln, die natürlich gerne am Ball sind, was beispielsweise Tricks angeht, weil man man sehr, sehr direkten und soften Touch hat und natürlich durch das Agility Bandage perfekt, was das Thema Komfort und Passform angeht. Und wie gesagt, fürs Beschleunigen auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Schuh. Ist auch ein Speedboot, wenn meiner Meinung nach aber der X noch mal ein bisschen mehr für das Thema Geschwindigkeit steht, ist dieser Schuh auf jeden Fall im Bereich Beweglichkeit ganz weit vorne. Machen wir weiter mit dem gehyptesten Fußballschuh aus dem Hause Adidas. Die Rede ist vom Adidas Predator 20. Dieser Fußballschuh steht für das Thema Präzision und wir haben hier beim 20.1 das sogenannte Demon Skin Upper, soll ihr mittlerweile kennen. Das sind diese Spikes hier auf dem Obermaterial. Beim 20 Plus und das 406 an der Zahl. Dieser Fußballschuh soll quasi das Thema präzise Pässe optimal behandeln. Durch das Demon Skin Upper soll man dem Ball mehr Spin und mehr Effekt mitgeben, sprich, vor allem für defensives Mittelfeld oder Spielmacher, die das Spiel durch lange, präzise Pässe leiten wollen. Ein optimaler Fußballschuh, weil das Dingenskin aber tatsächlich auch performt. Sprich, man hat mehr Grip am Fuß. Vor allem, wenn man lange Pässe schlagen möchte, hat man auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Unterstützung. Pogba spielt den Schuh beispielsweise, der ja auch sehr, sehr gerne weite Pässe spielt. Habt ihr vielleicht vor kurzem in der Premier League gesehen. Mit dem half Volley über 40 Meter direkt in den Fuß das sah sehr, sehr krass aus. Dafür ist dieser Fußballschuh auf jeden Fall gut geeignet. Was allerdings zu beachten gilt, ist die, sage ich mal, etwas verwirrende Fußform. Wir haben einen sehr, sehr schmalen Mittel- und Fersenbereich, dafür aber einen sehr, sehr breiten Vorderfußbereich, wie ihr wahrscheinlich auch hier gerade erkennen könnt. Und allgemein fällt der Fußballschuh größer aus. Sprich, ich spiele den Schuh in einer Größe kleiner als normalerweise. Ich habe den jetzt hier beispielsweise in 42 und normalerweise spiele ich den in 42, 2 Drittel, sogar teilweise könnte ich Adidas Schuhen in 43 1 Drittel spielen, sprich, darauf gilt es zu achten, dass dieser Fußballschuh eher größer ausfällt und eher für schmale und mittlere Füße geeignet ist, da sollte man auf jeden Fall aufpassen, kommt einfach an welchen Fuß man, wenn der Fußball bei einem sehr breit ist, wenn man Plattfuß Blattfuß hat, beziehungsweise Vorderfuß, äh, einen breiten Fuß. Dann kann man auch mit breiten Füßen diesen Fußballschuh spielen, weil wie gesagt vorne genügend Platz ist. Wenn man aber auch schon im Bereich im hinteren Teil, also im Fersenbereich, im Mittelfußbereich, sehr, sehr breiten Fuß hat, dann könnte es schwierig werden im Predator. Aber ansonsten auf jeden Fall ein sehr, sehr krasser Schuh, der aktuell gehypt ist und das auch mit Grund, weil er performance-technisch auf jeden Fall abliefert. Wir haben zu diesem Schuh schon extrem viele Videos gemacht, auch um das Thema Haltbarkeit. Da kamen sehr, sehr viele Fragen auf, ob dieses Demon Skin Upper, hält, ob das abfällt, ob man beim Zweikampf jemanden verletzen kann und und und. Dazu könnt ihr gerne mal das Q&A abchecken, da haben wir mal alle Fragen rund ums Thema Adidas Brenner geklärt. Aber wie gesagt, für Spieler, die den, äh, das Spiel durch lange, präzise Pässe leiten wollen und einen mittleren oder schmalen Fuß haben, ist dieser Fußballschuh auf jeden Fall sehr, sehr gut geeignet. Kommen wir noch zum Fußballschuh von Pauli Valla, den Adidas Copa 20+, plus oder natürlich auch 20.1. Dieser Fußballschuh steht für den perfekten Touch, zumindest laut Hersteller anders. Wir haben hier das Fusion Skin Upper, das wirklich sehr, sehr futuristisch aussieht. Ähm, ja, erinnert mich mal so ein bisschen an den Backfahrer, sage ich sehr, sehr gerne. Wir haben hier eine Polsterung, ist ein Lederschuh, kann ich mal zeigen, wie soft dieses Ohrmaterial ist. Also es ist sehr, sehr weich, sehr, sehr angenehm, aber hat wie gesagt eine Polsterung, was zum Beispiel beim äh, bei der Ballannahme helfen soll, dass man den Ball besser abfedert. Dadurch ist es schön gepolstert, da hat man natürlich ein bisschen Spielraum. Ist kein klassisches Speedboot, vom Gewicht her deutlich schwerer als jetzt der Nemesis oder beispielsweise der X. Aber ansonsten, dieser Schuh extrem cool geeignet für Spieler, die natürlich sehr viel Ballannahm im Spiel haben. Kann man natürlich so nicht festlegen, aber von allem, das ist quasi dieses Feature an diesem Fußballschuh so benannt, dass es durch das Obermaterial der Touch etwas besser ist. Ich muss auch sagen, dass das Ganze sehr gut funktioniert, fühle ich sehr, sehr wohl im äh, Schuh. Bin aber eher so dieser Speedboot-Fan, dass man einen direkteren Touch hat. Dadurch ist natürlich hier eine sehr, sehr gute Polsterung vorhanden. Zur Passform gilt es zu sagen, dass dieser Fußballschuh auch ähm, 20.1 eher für schmale bis mittlere Füße geeignet ist. Mit sehr breiten Füßen hat man mit dem Coppa eher Probleme. Wobei ich aber sagen muss, dass der Coppa 20, äh, 20 plus etwas breiter ist als der 20.1. Mit 20.1 muss ich mit meinen leicht breiten Füßen manchmal schon echt aufpassen dass es nicht zu Druckstellen kommt. Beim 20 plus ist es komischerweise gar nicht der Fall gewesen. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt im Schuh. Man sitzt sehr, sehr sicher in diesem Schuh. Man kommt extrem gut rein, Was ich sehr, sehr feiere. weil beim 20.1 ist es teilweise echt schwierig, weil die Schuhzunge so eng oben ist, da reinzukommen. Das ist beim 20 plus beispielsweise jetzt nicht der Fall. Deshalb ist dieser Schuh auch für mittlere und leicht breite Füße mit Vorsicht ähm, zu spielen. Mit sehr schmalen Füßen muss, würde ich sagen, dass man hier in diesem Schuh fast schon nur rutscht. Ähm, beim 20.1 definitiv nicht der Fall, der ist auf jeden Fall für schmale und mittlere Physik geeignet. Wie gesagt, Fusion Skin Upper steht für den perfekten Touch. Meiner Meinung nach funktioniert es ganz auch sehr gut, fühle mich extrem wohl im Schuh. Wobei ich aber sagen muss, aufgrund des Gewichts ähm, der Schuh ist etwas schwerer als wie beispielsweise der X wie gesagt, dass ich den deswegen nicht allzu häufig spiele, aber man muss sagen, der Komfort in diesem Schuh extrem gut und fühle mich definitiv auch extrem wohl. Kann ja eigentlich nicht meckern, ähm, kommt natürlich mal darauf an, auf welche Position man spielt, aber... Die Baller beispielsweise trägt den Schuh sehr, sehr gerne und macht natürlich damit auch die entsprechenden Tore. Ich finde auch mal beim Schießen ähm, unterstützt das Fusion Skin aber sehr, sehr geil. Man kann dabei echt äh, geile Freischlüsse raushauen. Aber wie gesagt, Geschmackssache, ob man ein direktes Obermaterial haben möchte oder eine leichte Polsterung, die zum Beispiel beim Touch unterstützt, wie es beim Copa 20 der Fall ist. Das war es auch schon jetzt zum Alters Uniforier Pack. Gerne mal jetzt euren Favorit. Unten in die Kommentare da lassen, welchen Fußballschuh findet ihr aus dem Pack am coolsten. Das war's für das heutige Video. Ihr könnt natürlich gerne Fragen für die nächsten Folgen in den Kommentaren da lassen. Das soll's zum heutigen Video gewesen sein. Macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und...